Lasst uns mal anschauen, was die größten Unterschiede zwischen dem Onlinehandel und dem Einzelhandel sind. Und am Ende werdet ihr von mir eine Empfehlung ausgesprochen bekommen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, damit wir weiterhin so coolen Content für euch produzieren können. Also, fangen wir doch einfach mal an mit den Grundsätzen im Onlinehandel versus Einzelhandel. Ja? Ich denke, die Prinzipien sind ganz klar, was Onlinehandel, was Einzelhandel ist. Darauf brauche ich jetzt nicht eingehen. Online-Handel ist natürlich heutzutage relativ angenehm, hat viele, bringt viele Vorteile mit sich. Das heißt, man kann eigentlich, hat eine gute Vergleichbarkeit zwischen Produkten, findet meist auch immer ein relativ günstiges Produkt, es ist relativ einfach von zu Hause zu handeln, gerade auf Amazon, wo man einmal die Accountdaten eingibt und dann kann man immer wieder super einfach bestellen. Nachteil hierbei natürlich auch das Thema Lieferzeit. Ich meine, das ist ja klar. Es gibt Amazon hat jetzt meist 24 Stunden bis 48 Stunden Lieferung. Dann gibt es andere, die irgendwo ja, teilweise eine Woche Lieferzeit oder sowas haben. Und das muss jedem bewusst sein natürlich irgendwo, der online bestellt. Ansonsten es halt relativ viele Vorteile. Im Einzelhandel logischerweise habt ihr die Lieferzeit nicht, weil ihr nehmt den Artikel im Bestfall direkt mit. Ja? Was natürlich da aber die Nachteile sind, ist erstens, ihr ja, müsst euch halt ihr müsst in die Stadt fahren zum Beispiel zu dem Shop fahren, euer Auto parken, in den Shop reingehen, das ausprobieren und und und und deshalb kann es halt einfach sein, dass das sehr viel Zeit klaut und da muss jeder für sich selber evaluieren, möchte er das tun, möchte er das nicht tun. Es gibt Dinge, wo ich sage, okay, da gehe ich auch lieber noch in den Einzelhandel rein, sei es jetzt Anzüge, sei es jetzt, keine Ahnung, Klamotten, die möchte man meist immer viele ausprobieren, zumindest ich äh, in dem Falle und dann gibt es andere Bereiche, Technik-Sachen oder so, dafür würde ich jetzt nicht mehr in den Shop gehen oder so, ähm, um mir das dort zu kaufen. Gehen wir jetzt mal ein bisschen in die detaillierteren Fakten rein. Viele von euch denken nämlich, dass der Einzelhandel genauso groß ist wie der onlinehandel und da kann ich euch sagen, ist es ist bei weitem noch nicht der Fall. Der Einzelhandel überwiegt den Onlinehandel um einiges. Wir reden hier von einem ungefährigen Verhältnis von 80% Einzelhandel versus 20% E-Commerce. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr großen Anteil noch im Einzelhandel und es wird niemals zum jetzigen Zeitpunkt oder auch in den nächsten Jahrzehnten der Fall sein, dass E-Commerce, sag ich mal, und Einzelhandel genau diesen Change erleben, das heißt 80% E-Commerce, 20% Einzelhandel beispielsweise. Das sagen jede, alle Wissenschaftler und alle Forscher. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, da sind sich viele auch noch nicht einig drüber, dass sie sich irgendwo einen Ausgleich, finden, einen Ausgleich finden wird. Die Leute wollen ja noch draußen shoppen gehen, die Leute wollen auch einkaufen gehen. Es ist ja auch eine Freizeitbeschäftigung für viele. Und deshalb wird es nie so sein, dass man alles online bestellt. Was aber der Fall sein wird, dass wir immer mehr dazu neigen, Dinge, die wir kaufen, so oder so kaufen müssen, das heißt auch gerade in den Nahrungsmittel, im Nahrungsmittelbereich, all diese Themen werden immer digitalisierter und sicherlich einen großen Aspekt haben. Also das heißt, Dinge, die wir nicht kaufen, wollen, sondern die wir kaufen müssen, werden in Zukunft mehr online gekauft werden. Ja? Und die Dinge, die wir kaufen wollen, die werden wir immer weiter eher offline noch kaufen. Das heißt, es wird wahrscheinlich, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass der Einzelhandel komplett aussterben wird. Es kann aber natürlich sein, dass sie irgendwann der E-Commerce-Anteil e deutlich den Einzelhandel übersteigt. Aber in den nächsten Jahrzehnten wird das definitiv nicht der Fall sein. So, wenn man sich jetzt den E-Commerce-Anteil nochmal anschaut, diese 20% E-Commerce, die ungefähr 3,8 Billionen Euro in Europa ausmachen, ja, ähm, da anschaut und dann anschaut, wie viel Anteil Amazon davon hat, dann ist das schon ein immenser Brocken. Also knapp die Hälfte dieses Umsatzes ja, kommt von Amazon-Händlern, Amazon-Vendoren oder Amazon selber. Und wenn man sich das anschaut, dann sind das schon gigantische Zahlen, über die wir hier reden und, äh, dort sollte man das Ganze natürlich nicht außer Acht lassen. Das heißt, wenn man E-Commerce macht, dann kommt man eigentlich gar nicht um Amazon herum. Die anderen Prozente, sage ich mal, die anderen 50 Prozent, teilen sich dann auf Shops wie Otto, Ebay, Real, ich sag mal Zalando, About You und solche Shops halt auch. Also ich sag mal so, es gibt nur wenige kleinere Online-Shops, die wirklich gutes Geld verdienen. Das heißt, lasst euch da auf jeden Fall nicht irgendwie einreden, dass Online-Shop das neue Ding ist oder so. Wenn ihr E-Commerce macht, dann macht es richtig, dann macht es mit Amazon. Klar gibt es auch Shops, die funktionieren und klar, ich kenne auch Leute, die über Online-Shops ziemlich gutes Geld verdienen, aber es sind eher Ausnahmen. Auf Amazon ist es ein bisschen einfacher, um das mal so zu sagen, als jetzt im klassischen Online- Jetzt gehen wir mal aber rüber zum Einzelhandel, ja? und ich will euch da mal ein paar Insights erzählen. Wer euch erzählt, Einzelhandel wäre so toll und es wäre einfach und viel viel einfacher, der erzählt einfach meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn. Ich komme selber ursprünglich aus dem Großhandel, beziehungsweise dort habe ich den Einzelhandel beliefert und ich weiß ganz genau, was das für ein hartes Pferd ist. Also abgesehen davon, dass wenn ihr einen klassischen Amazon-Artikel habt, braucht ihr gar nicht bei irgendeinem Einzelhändler antanzen, ja, der wird eure Produkte nicht Annehmen. Egal welcher Einkäufer von welcher großen Kette ist, die bekommen täglich so viele Anfragen, die wollen Markenprodukte, die Alleinstellungsmerkmale haben, qualitativ deutlich überlegen die sind zu besseren Preisen. Das könnt ihr nicht liefern. Alle Amazon-Produkte sind Standardartikel in den meisten Fällen und dafür, das machen dann deren Standardlieferanten auch. Ja? Da brauchen die nicht euch für. Das heißt, habt ihr nicht irgendwie ein neuartiges Produkt, welches so durch die Decke geht, dann werdet ihr so oder so keine Chance im klassischen Einzelhandel haben. Vielleicht findet ihr 10, 15 Shops, wo ihr das anbieten könnt, aber ihr werdet an Aldi, Rewe, wen auch immer, nicht liefern können, wenn ihr kein Produkt habt, welches, sage ich mal, wert ist, überhaupt in den Einzelhandel zu kommen. Das muss irgendwas Neuartiges sein, was gerade irgendwie meisten Hype hat. Dann seid ihr überhaupt interessant nur für den Einzelhandel. Und selbst dann, glaubt mir, die Restriktionen, die Richtlinien, ihr seid noch immer ein kleines Pferd, ihr habt keinen Verhandlungsspielraum. Das heißt, am Ende des Tages, das, was ihr da, wie gesagt, verdienen werdet, die... Ist so gering und es ist, ist überhaupt meiner Meinung nach nicht den Aufwand wert, es sei denn, ihr habt halt ein relativ großes Produktportfolio, was ihr denen anbieten könnt. Zumal die meisten Einzelhändler euch auch nicht listen, wenn ihr unter 100 Artikeln habt. Ja? Von daher ähm, müsst ihr meist sowieso über einen Distributor gehen, der eh schon bei denen gelistet ist und über den euch listen lassen. Der will dann wieder mitverdienen und, und, und. Ich kann euch nur sagen, ähm, es ist kein einfaches Ding und jeder, der es machen soll, soll es versuchen. Ich sage, dass die meisten davon, wie gesagt, scheitern werden, weil sie einfach auch ja, nicht mit diesen Kosten, die dort hervortreten, rechnen. Und von daher würde ich das keinem wirklich empfehlen, der gerade am Anfang steht, einen Einzelhandel. Zu gehen. Es sei denn, ihr habt ein Produkt, wo ein Patent drauf ist, wo Alleinstellung ist, welches wirklich durch die Decke gehen kann. Aber die meisten Amazon-Produkte, die haben einfach dieses Potenzial nicht. Das sind alles, ich sage mal, kopierte Produkte, die vielleicht ein bisschen besser gemacht worden sind. Ja? Das heißt am Ende des Tages ist es so, dass ihr euch dann auf den Online-Handel fokussieren könnt. Ihr habt keinen Stress mit den Einkäufern, die rufen euch nicht an. Ja, ihr könnt alles selber beeinflussen, ihr könnt eure Bilder, eure Texte, eure, eure, euer Brandauftritt, euren Brandauftritt und dann seid ihr somit auch selber natürlich für euren Erfolg verantwortlich. Nicht so wie im Einzelhandel, ihr seid davon abhängig, wo wird euer Artikel platziert, in wie viele Shops und und und das habt ihr halt im Onlinehandel nicht. Da seid ihr wie gesagt komplett auf euch gestellt und was ihr macht. Und mit eurem Wissensstand könnt ihr viel erreichen, während im Einzelhandel ihr abhängig davon seid, von den Entscheidungen anderer Leute. Das muss einem nur bewusst sein, welchen Weg man geht. Man kann natürlich auch mit dem Onlinehandel anfangen und wenn die Artikel so gut laufen, irgendwann versuchen in den Einzelhandel zu gehen, auch wenn ich nicht daran glaube, dass überhaupt jemand, der aus dem Onlinehandel kommt und klassische Produkte anbietet, in den Einzelhandel gehen kann. Aber ich sage mal, die Möglichkeit besteht da trotzdem noch in der Zukunft. Von daher, beides interessante Themen, ganz klaren Entschluss zu fassen, gibt es nicht. Ähm, vom Umsatzanteil haben wir gehört, Einzelhandel ist definitiv größer noch als der Onlinehandel. Von, ich sag mal, Schwierigkeitsgrad meiner Meinung nach ist Onlinehandel deutlich geringer als der Einzelhandel. Das heißt, jetzt müsst ihr euch überlegen, wo rein wollt ihr. Ähm, wenn ihr Bock habt, ein Amazon-Unternehmen aufzubauen oder generell ein E-Commerce-Unternehmen, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit bei uns melden. Wir unterstützen euch da in allen Sparen von von der Produktentwicklung bis zur Vermarktung hin, können wir alles für euch übernehmen. Wenn ihr darauf Lust habt, unten in der Infobox findet ihr den Link, klickt einfach drauf und dann können wir miteinander sprechen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da und ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Anthony.